Kapitel 25 Die Menschen, sagte der kleine Prinz, drängen sich in Schnellzüge, aber sie wissen nicht, wohin sie wollen. So fahren sie hin und her und dabei immer im Kreis. Und er fügte hinzu, das ist es nicht wert. Der Brunnen, zu dem wir kamen, sah nicht so aus wie die üblichen Sahara-Brunnen. Die Brunnen in der Sahara sind nur einfache Löcher im Sand. Dieser aber glich einem Dorfbrunnen. Aber da war kein Dorf und ich glaubte zu träumen. Merkwürdig, sagte ich zum kleinen Prinzen. Alles ist bereit. Die Winde, der Eimer, das Seil. Er lachte, fasste das Seil und ließ die Brunnenwinde spielen. Und sie ächzte wie ein alter Wetterhahn, wenn der Wind lange geschlafen hat. Hörst du, sagte der kleine Prinz, wir wecken diesen Brunnen und er singt. Ich wollte nicht, dass er sich zu sehr anstrengt. Lass mich das machen, sagte ich. Das ist zu schwer für dich. Langsam zog ich den Eimer bis zum Rand hinauf. Ich stellte ihn ganz aufrecht hin. In meinen Ohren hallte noch das Geräusch der Zugwinde und im zitternden Wasser sah ich die Sonne schimmern. Mich dürstet es nach diesem Wasser, sagte der kleine Prinz. Gib mir zu trinken. Und ich verstand, was er gesucht hatte. Ich hob den Eimer an seine Lippen. Er trank mit geschlossenen Augen. Das war köstlich, wie ein Fest. Dieses Wasser war alles andere als ein einfaches Lebensmittel. Es war entstanden aus dem Marsch unter den Sternen, aus dem Gesang der Brunnenwinde, aus der Anstrengung meiner Arme. Es tat dem Herzen so gut wie ein Geschenk. Genauso machten, als ich ein kleiner Junge war, das Licht des Weihnachtsbaums, die Musik der Mitternachtsmesse, die Milde des Lächelns den ganzen Zauber des Geschenks aus, das ich bekam. Die Menschen bei dir, sagte der kleine Prinz, züchten 5000 Rosen im gleichen Garten und sie finden nicht, wonach sie suchen. Sie finden es nicht, antwortete ich. Und dabei könnte man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder in ein wenig Wasser finden. Natürlich antwortete ich und der kleine Prinz ergänzte. Aber die Augen sind blind. Man muss mit dem Herzen suchen. Ich hatte getrunken. Ich atmete tief durch. Der Sand hat bei Tagesanbruch die Farbe von Honig. Ich war glücklich über diese Honigfarbe. Warum musste ich traurig sein? Du musst dein Versprechen halten, sagte der kleine Prinz sanft, der sich wieder neben mich gesetzt hatte. Welches Versprechen? Du weißt, ein Maulkorb für mein Schaf. Ich bin verantwortlich für diese Blume. Ich holte aus meiner Tasche meine Zeichenentwürfe hervor. Der kleine Prinz sah sie und sagte lachend, »Deine Affenbrotbäume sehen ein bisschen so aus wie Kohlköpfe.« »Oh«, ich war so stolz auf die Affenbrotbäume gewesen. »Dein Fuchs, seine Ohren, sie sehen ein bisschen wie Hörner aus, sie sind zu lang.« Und wieder lachte er, »Du bist ungerecht, kleiner Kerl. Ich konnte schon immer nur offene und geschlossene Riesenschlangen zeichnen.« »Oh, das wird schon gehen«, sagte er. Die Kinder verstehen es. Ich kritzelte also einen Maulkorb, und mein Herz zog sich zusammen, als ich sie ihm gab. Du hast etwas vor, von dem ich nichts weiß. Aber er antwortete mir nicht. Er sagte, weißt du, mein Fall zur Erde. Morgen jährt er sich. Und nach einem Moment Stille sagte er noch, mein Absturz, der ereignete sich hier ganz in der Nähe. Und wieder fühlte ich einen merkwürdigen Schmerz, ohne zu verstehen, warum. Währenddessen fiel mir eine Frage ein. Also ist es kein Zufall, dass du an dem Morgen, an dem ich dich traf, so ganz allein tausend Meilen von besiedeltem Gebiet entfernt spazieren gingst. Du bist zu der Stelle zurückgekehrt, wohin du gefallen warst? Der kleine Prinz errötete. Und zögernd fügte ich hinzu. Vielleicht wegen des Jahrestags? Der kleine Prinz errötete wieder. Er antwortete nie auf Fragen, aber wenn man rot wird, dann heißt das doch ja, oder? Ach, sagte ich. »Ich habe Angst.« Aber er antwortete, »Du musst jetzt arbeiten. Du musst zurück zu deiner Maschine. Ich warte hier auf dich. Komm morgen Abend wieder.« Aber ich konnte mich nicht beruhigen. Ich erinnerte mich an den Fuchs. Es kann passieren, dass man ein bisschen weinen muss, wenn man sich hat zähmen lassen.«